Superman, Superwoman, Spider-Man. Einer trägt Unterwäsche über dem... ...welche Kleidung auch immer. Ein anderer trägt einen Gürtel über der Unterwäsche. Ein anderer zieht es sich über den Kopf. Wir wollen normale, vernünftige, menschliche Wesen. Wir wollen keine übermenschliche Wesen. Es ist eine große Tugend. Denke nicht, dass es ein Problem ist. Namaskaram, Sadhguru. Könntest du über Selbstzweifel sprechen? Und wie kann man sie beseitigen? Es ist gut, an sich selbst zu zweifeln. Ich weiß, jeder sagt dir, glaub an dich selbst, glaub an dich selbst. Ich würde sagen, bitte zweifle an dir. Wenn etwas schief geht, schau immer, ob es vielleicht an dir liegt. Zuallererst, das ist es, was ich dich die ganze Zeit gelehrt habe, was auch immer richtig oder falsch läuft in deinem Leben. Zuallererst musst du schauen, vielleicht bin ich es, der das verursacht hat. Schau es dir genau an. Wenn du es nicht bist, dann werden wir andere in Betracht ziehen. Anstatt an anderen um dich herum zu zweifeln, ist es besser, an dir selbst zu zweifeln. Vielleicht hast du es nicht gut gemacht. Oh, aber dies gestattet es mir nicht. Nein, du gehst besonnen. Die sogenannten selbstsicheren Idioten treten jedem ins... auf alles, wenn sie gehen. Ein wenig Zweifel wird dir ein wenig Vernunft eingeben. Damit wirst du ein wenig sanfter auf diesem Planeten wandeln. Der Glaube an dich selbst oder jede Art von Glaube wird dir Selbstsicherheit ohne Klarheit bringen, was eine zerstörerische Sache ist. <lacht> The world. Die Welt, das Ausmaß an Schaden, das diesem Planeten widerfahren ist, und dem Leben um uns herum, ist alles auf Selbstsicherheit ohne Klarheit zurückzuführen. Wenn du nur ein wenig Zweifel daran hättest, was du tust, würdest du zehnmal nachdenken, bevor du etwas tust, nicht wahr? Und das wäre eine vernünftige Welt. Ich möchte, dass jeder etwas Selbstzweifel hat. Bitte denke nicht, dass du immer perfekt und übermenschlich bist oder so. Übermenschliche Wesen müssen verschwinden. Wir brauchen nur menschliche Wesen auf diesem Planeten. Sie wissen nicht einmal, wie Sie Ihre Unterwäsche tragen sollen. Wir mögen solche Menschen nicht. All diese Superhelden, ich glaube, fast alle von ihnen stammen aus Kalifornien, nicht wahr? Habe ich recht? Hm? Superman, Superwoman, Spiderman, alle sind in Kalifornien geboren? ja Eine trägt Unterwäsche über dem Welche Kleidung auch immer. Ein anderer trägt einen Gürtel über der Unterwäsche. Ein anderer zieht es sich <lacht> über den Kopf. <lacht> Und dafür sind Sie super. Nein, wir wollen normale, wir wollen normale vernünftige, vernünftige, menschliche Wesen. Wir wollen keine übermenschlichen Wesen, weil sie immer dumme Sachen gemacht haben. Menschen, die sich für super halten, haben schon immer dumme, idiotische und lebenszerstörende Dinge getan. Wir wollen vernünftige, normale, freudvolle Menschen. Wir können ein schönes Leben hier haben. Und normale Menschen sollten immer an allem zweifeln, was sie tun. Weil du keine vollständige Vorstellung von der Existenz hast. Du siehst die Existenz nur in kleinen Stücken. Immer. Mit kleinen Stücken, wenn du zu viel Selbstsicherheit hast, bist du eine gefährliche Kreatur. Mit kleinen Stückchen wissen wir, wie wir kleine Dinge tun können. Wir wissen nicht, wie wir die ganze Existenz führen sollen. Alles klar? Am besten ist es, an sich selbst zu zweifeln. Es ist eine große Tugend. Denke nicht, dass es ein Problem ist. Schau nicht auf diese super selbstsicheren Idioten, die auf dem Planeten herumtrampeln. Und denke nicht, dass du so sein willst wie sie. Nein, es ist in Ordnung zu zweifeln. Ja, Zweifel ist gut. Zweifel bedeutet, dass du nach der Wahrheit suchst. Verwandle deine Zweifel nicht in Misstrauen. Misstrauen ist eine Krankheit. Irgendetwas muss falsch sein. Dies ist eine Verdächtigung. Irgendetwas könnte falsch sein. Das ist in Ordnung. Es ist okay. Es hält dich wachsam, aufmerksam, bewusst. Immer auf deinen Beinen, nicht auf deinem Hintern. Ja. Es ist eine gute Art zu sein.